Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Retropanner quält sich und heute haben wir eine, ja, ein besonderer Halt in diesem Format und zwar zum ersten Mal ein Game Boy Advance Spiel. Ja, so ist es, der Mark hat sich's gewünscht und äh, bei He-Man ging gleich meine Ohren auf, weil ich war damals ein großer He-Man-Fan, wie vielleicht viele andere von euch. Wobei ich hier von dem Design sehe, ich glaube, da gab es irgendwann mal so ein Redesign. Das ist auf jeden Fall nicht der alte He-Man, den ich kenne. Ähm, und der wurde anscheinend auch für den Game Boy Advance verwurstet. Ich habe äh, bisher nur Schlechtes davon gehört, deswegen gucken wir mal. Deswegen lieber Marc, vielen Dank für diesen Wunsch. Hoffen wir mal, dass es nicht ganz so schlimm wird und... Eines vorweg, mich hat eine ganz liebe E-Mail erreicht. Und zwar möchte ich die Holy Gimpels grüßen an dieser Stelle. Sehr, sehr nette E-Mail. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, als ich die bekommen habe. Und natürlich herzliche Grüße an die Holy Gimpels gehen an dieser Stelle natürlich heraus. Vielen Dank, dass ihr immer reinschaltet. Ja, und wenn ihr für dieses Format irgendwelche Wünsche habt, egal ob 16 oder 8-Bit, einfach in die Kommentare rein. Ich schaue mir alles mal an und ich würde sagen, genug der langen Vorrede. Hoffen wir mal auf das Beste. Okay, gut. Wir können schon mal die Mission auswählen. Okay. Ich würde sagen, okay. He-Man, if I Skeleton Minions invade the castle, we are doomed. Okay, also, bla bla bla, Skeleton töten. Was kann ich? Ich kann springen. Ich kann schlagen. Okay. Äh, ja, ist, ist gut. Ist gut. Ja, okay. Da kloppt das. Ja, ist, ist, ist, ist, ist gut. <lacht> ich hasse so Tutorials, weil man so zugeschissen wird ohne Ende. Ne, weil so komplex kann es da nicht sein. Zack, okay. Das Kampfsystem ist etwas komisch. Man muss natürlich auch sagen, dass diese isometrische Ansicht natürlich jetzt auch immer nicht die Beste ist für irgendwelche Kampfsysteme. Die Steuerung geht so erst eindruckmäßig zumindest in Ordnung. Hier ist ein Schwert. Äh, bla, bla bla Okay, mehr Attack Damage. Ja, wie man sieht. Okay, also ich kann es... Es ist nicht so einfach abzuschätzen, wo man... Okay, das scheint ein Portal zu sein, wo die Skelette rauskommen. Ist das jetzt komplett kaputt? Oder... Wieso ignorieren mich die Skelette, wenn sie da rauskommen? Okay. Und warum geht das nicht kaputt? Okay. Ich laufe jetzt ganz schnell. Okay. Ähm... Wo gehen die ganzen Skelette hin? Das ist die Burg. Da kann ich nicht hin. Okay, vielleicht hätte ich jetzt doch die Tutorials lesen müssen. Okay. Die Skelette stehen aber immer wieder auf. Ah, okay, die gehen hier quasi in die Burg und ich muss sie aufhalten wahrscheinlich. Das war's jetzt gameplaymäßig. Ich hätte jetzt gesagt, okay, ähm, dann ist es wahrscheinlich Ziel des Levels. Okay. Warum bin ich da jetzt gerade gestorben? Warum bin ich da jetzt gerade gestorben? Ich bin jetzt, ehrlich gesagt, etwas überfragt. Boah, ich meine, gut, äh, Steuerung ist ziemlich hakelig. Ich kann mir vorstellen, wenn das dann später irgendwie auf Geschicklichkeit geht oder ähnliches wird ziemlich öde und das Kampfsystem ist halt sehr, sehr öde. Also bisher zumindest könnt ihr nur schlagen. Und ich kapiere nicht, warum die Skelette dann so kurz vorher noch einmal einfallen, weil es bringt irgendwie nichts. So. Grafik, ähm, ich kenne mich mit Game Boy Advance nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Ich schätze mal, das passt einigermaßen. Ist es natürlich jetzt auf dem Bild ziemlich hoch gestreckt. Das Sound, boah, wow, boah, wow, ist, ist halt da, ne? Ich klappt hier halt noch nicht so ganz... Ich komme hier aus dem Tor raus. Also ist meine Vermutung, ich muss das Tor kaputt machen, ne? Ah... Ich kann den Schwertschlag durch Drücken auf die Taste aufladen. Okay, gut. Das war jetzt mein Fehler. So, jetzt muss ich wahrscheinlich zurück. Äh, bla bla bla bla. Okay, gut. Da kann ich rüberspringen. Ja, okay. Ich, ich überspringe das hier alles, ehrlich gesagt. Scheint Lebensenergie gewesen zu sein. Kann ich hier durch? Nein, immer noch nicht. Boah, hier kann ich wahrscheinlich immer noch nicht rein, nein. Boah, ja, ne? Also so ein... Ich hätte mir das so vorstellen können, so ein richtig geiler Brawler oder sowas, ne? Das wäre irgendwie geiler gewesen, ne? Hier so, ähm, Go and mäßig oder so, nur mit He-Man. Das wäre doch geil gewesen, aber... Was soll das hier? Also... Was, was, was, was, diesem Spiel diese, diese isometrische Ansicht jetzt gut tun soll, weiß ich nicht, ganz ehrlich. Kann ich das hier wegbremsen? Nee. Und warum kann ich hier diesen, ah, okay, ich wollte gerade sagen, diesen Pott hier nicht aufmachen. Aber anscheinend geht es ja doch. Also, unter Himmel verstehe ich mir echt was anderes. Go, Rescue, so that the, okay okay. Ich muss jetzt äh, Men at Arms rescuen, also retten. Muss ich hier irgendwie durchkommen, okay? Aufladen geht nicht. Okay, ich kann hier noch durch die Schultertasten kann ich blocken. War bisher jetzt nicht nötig, muss ich sagen. Oder kann ich das? <lacht> <lacht> Die haben sich noch nicht mal die Mühe gemacht, diesen Baum zu animieren. Guckt euch mal an, wie. Also also also Freunde, wenn man das hier so schon macht, dass man einen Baum umkloppen muss, um irgendwo hinzugehen, ne? Dann packt doch eine vernünftige Animation rein und dass man da vernünftig rübergeht. Das, das, das was was sollte das denn jetzt sein? <lacht> Also, da, da wird sich echt keine Mühe geben, das auch eine ansatzweise gut umzusetzen, habe ich das Gefühl. Hm, komm her. Flugzeug, was das auch immer. Wie, wie ist das jetzt plötzlich so stark? Äh, okay, das sind Fallen, bla bla bla, wenn dann muss ich das abblocken. Und ich weiß nicht, also vielleicht, vielleicht ist das ja im, im, im neuen He-Man da. Aber was <lacht> soll diese Feine? Aber, bitte, wieso? Wieso das irgendwelche Düsenjets? Das Skelettmäßig aussehen. Verstehe ich nicht. Zack. Und wieder aufladen. Und außerdem. Boah, guck dir das mal an. Die stoßen euch zurück, denn dann seid ihr kurz unfähig, aber seid halt nicht unverwundbar. Das ist bei, bei solchen Spielen halt immer scheiße, ne? Und damit könnt ihr euch relativ einfach, glaube ich, so zwei gut in die Ecke drängen, auf jeden Fall. Ja, was ist irgendwie... Ich weiß nicht... Also, es ist wie kein, kein, keine Vollkatastrophe, ne? es ist, ist jetzt nicht der Autounfall, der so schrecklich ist, dass man aber hingucken muss, so, so ist es jetzt nicht. Ich, ich laufe jetzt einfach drüber, ich weiß, ich hätte es verhindern müssen, aber es ist mir jetzt gerade mal egal, aber warum, warum kann ich Steine weghauen? Warum? Das macht keinen Sinn. Das ist hier einfach blöd rumlaufen. Ja, ja, es habe ich ein Schild. Also wirklich so, so, so eine Art Beat'em up wie Golden Ex, Zack, einfach Reskin mit äh, entsprechenden Gegnern und entsprechenden Charakteren, die ihr spielen könnt. Zack, super Spiel. Okay, damit habe ich ihn jetzt gerettet. Konnten die denn nicht irgendwie... Ich weiß nicht, in die Spiel. Ich will Grafik auch also ein bisschen integrieren. Oder, oder ging da das Geld für, für, für die Animation des Baumes drauf? Äh, also es gibt ja schon einige lieblose Lizenzversoftungen. Ne? Aber manche geben sich da ja echt so ein bisschen müde oder sowas. Ne? Das weiß die Mission. Wenn jetzt wirklich... Jedes Level gleich aufgebaut ist. Das ist im Prinzip anscheinend. Oder ist das jetzt ein Bonus-Level? Weil wenn jetzt wirklich jedes Level gleich aufgebaut ist, dann kriege ich das Kotzen. Weil das, das ist jetzt einfach nur hoho. Wir haben eine, eine, eine isometrische Welt mit ein paar Gegnern, die wir reingeworfen haben. Und äh, hier und da wird es halt ein bisschen gegatet, ne? dass, dass man da nicht sofort hinkommen kann. Okay, die Zeit läuft runter, also scheint es ein Bonuslevel zu sein. Ähm, und jetzt mach mal. Abenteuer, wo sie sich noch nicht mal Mühe geben, das irgendwie grafisch großartig zu animieren. Hier gibt es keine Edelsteine mehr. Okay, ich würde sagen, ich habe eigentlich schon die Schnauze voll. Okay, wir sollen es den Tiger retten, Battle Cat. Das sieht genauso aus. <lacht> Der Ablauf ist exakt dasselbe. Nee, also das hätte man wirklich anders viel, viel, aber viel, viel besser machen können. Und das wird das, das, das, das eigentlich He-Man nicht gerecht, weil irgendwie kommt da dieses He-Man-Gefühl nicht rüber, wisst ihr? Dass, dass, dass, dass ihr der coole Dude seid und alles und das ist ja alles nur so Mist und mittelmäßig. Ah, nee. Also, lieber Mark, vielen Dank auf jeden Fall für diesen Wunsch. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Wie gesagt, wenn ihr auch noch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16-Bit, ab in die Kommentare. Okay, ich glaube, Game Boy Advance ist, genauer gesagt, 32-Bit, aber da steht Game Boy davor. Also nehme ich das mal so ein bisschen dazu, auf jeden Fall. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr vor vorhabt. Macht's gut. Tschüss.